Ach, die Adventszeit! Oder sollte ich eigentlich eher sagen Hektik, die Adventszeit? Das Jahresende steht kurz bevor und auch Weihnachten steht vor der Tür und jeder hat noch tausend Dinge zu erledigen, ob es jetzt Weihnachtsgeschenke ist oder fünf Klassenarbeiten schreiben. Aber eine Sache, die sollte einfach nicht untergehen, egal wie viel oder wenig Zeit man gerade hat, und zwar das hier. Gutes tun. Wie man sogar mit dem Smartphone Gutes tun kann und anderen helfen kann, das zeige ich dir heute im Video. Bevor wir hier gleich richtig loslegen, noch eine kleine Info vorab. Ja, man kann mittlerweile mit dem Smartphone Gutes tun. Das heißt aber nicht, dass man nur auf diesem Weg Gutes tun kann. Und es das heißt auch nicht, dass alle, die die Apps, die ich euch gleich vorstelle, verwenden, automatisch gute Menschen sind. Natürlich gehört da noch viel mehr dazu. Aber vielleicht sind diese Dienste ein kleiner Anfang für euch. Während einige von uns sich bestimmt schon aufs Weihnachtsessen freuen oder gerade fleißig Plätzchen backen, geht es anderen Menschen ganz anders. Sie können davon nur träumen. Weltweit leiden mehrere hundert Millionen Menschen an Hunger und das United Nations World Food Program setzt sich für hungerleidende Menschen ein. Durchschnittlich 80 Millionen Menschen können die im Jahr helfen und du kannst mithelfen und zwar mit einer App auf deinem Smartphone. Die App heißt Share the Meal, die ist auch vom United Nations World Food Program und ist wirklich total einfach. Ich öffne jetzt mal die App und dann sehe ich hier verschiedene Projekte, die ich unterstützen kann. Kann mir da also was aussuchen, wenn ich jetzt sage, okay, dieses Projekt interessiert mich, kann ich hier oben auf das i klicken, erhalte weitere Informationen über das Projekt und dann kann ich zum Beispiel auf Spenden gehen. Jetzt lädt das Ganze kurz und dann kann ich entscheiden, wie viel möchte ich spenden. Und da wird mir mal gleich angezeigt, was helfe ich tatsächlich mit meiner Spende. Hier zum Beispiel mit 12 Euro kann ich ein Kind in diesem Projekt für einen ganzen Monat ähm, ernähren. Das finde ich ist schon wahnsinnig viel, wenn man jetzt sagt, ja, so viel Geld habe ich gerade nicht, so viel Geld möchte ich nicht spenden. Ich glaube, was jeder mal hat, ist eben dieser, äh, diese 40 Cent für einen Tag. Und vielleicht ist es ja auch eine Idee, mit der ganzen Familie zusammenzukommen und zu sagen, okay, lasst uns da ein Projekt unterstützen, beispielsweise jemanden für ein Kind für drei Monate zu ernähren mit 36 Euro. Ich denke auch, das ist möglich. Klicke ich dann auf Spenden. Dann kann ich aussuchen, ob ich über Paypal das Geld überweisen will oder über eine Kreditkarte, da dann natürlich auf jeden Fall die Eltern mit ins Boot holen. Etwa 80.000 Hunde und 130.000 Katzen landen jährlich in Deutschland in einem Tierheim. In Deutschland gibt es ungefähr 500 Tierheime. Klar, alle diese Tiere sehen sich natürlich nach einem liebevollen Zuhause, nach Zuwendung durch ihre Menschen, nach Spielsachen und natürlich nach Futter. Am besten wäre es natürlich, wenn man direkt ein Tier aus dem Tierheim adoptieren würde. Das kannst du natürlich auch vorschlagen, wenn deine Eltern gerade mit dem Gedanken spielen, dass ihr einen Vierbein in die Familie holt. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, kannst du diesen Tieren helfen und zwar mit einer Futterspende. Das geht mit den Apps Feed a Dog oder Feed a Cat, je nachdem, was du lieber magst. Und die funktionieren ziemlich ähnlich wie Share the Meal. Ich zeige dir mal, wie. Ich habe hier die App Feed a Dog geöffnet und als allererstes sehe ich Hilferufe. Die kommen aus Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt. Und hier geht es einfach darum, hier sind Hunde in dem Fall tatsächlich in Not und brauchen dringend eine Futterspende. Da kann ich dann auswählen und sagen, wie viel ich spenden möchte. Was ich noch machen kann, ist hier oben, wenn ich auf in der Nähe klicke, da habe ich mal geschaut, welchen ähm, Tierschutzverein in München kann ich zum Beispiel was spenden. Und wenn ich dann eben Hope for Friends gut finde, kann ich hier auf Bitte fülle meinen Napf klicken und dann auch wieder entscheiden, wie viel möchte ich spenden? Das heißt, wie lange möchte ich einen Hund ernähren? Wie viel Geld kann ich denn vielleicht im Moment hier geben? Das geht mit einem Euro für einen Tag. Und so geht es eben weiter nach oben. Wenn du hier spenden möchtest, dann verläuft das Ganze über Bankeinzug. Das heißt, du musst ein Konto angeben. Auch hier würde dran denken, unbedingt mit den Eltern sprechen und vielleicht die ganze Familie mit ins Boot holen und zu Weihnachten sagen, ja, wir können keinen Hund zu uns nach Hause holen oder wir, wir möchten keinen Hund zu uns nach Hause holen, aber wir möchten vielleicht einen Hund in einem Tierheim bei uns in der Nähe für eine Woche unterstützen. Mit der dritten App für heute kannst du uns allen helfen, indem du Bäume spendest. Wir wissen alle, Bäume filtern CO2 aus der Luft und spenden Sauerstoff. Und das ist natürlich eine gute Sache für jeden Menschen und für den ganzen Planeten. Und die App, die du dazu brauchst, heißt Ecosia. Ecosia kannst du dir wie jede andere App im Play Store oder im App Store runterladen. Ist ganz kostenlos. Und die funktioniert dann wie jede andere Suchmaschine auch. Das heißt, du kannst... Hier oben einfach einen Suchbegriff eingeben und du siehst unten schon, wenn du 45 Mal nach etwas suchst, dann wird ein Baum gepflanzt. Ich suche jetzt einfach mal nach Handysektor. Mal sehen, was da kommt. Ja, und wie ihr seht, sieht eigentlich aus wie bei Google. Finde alles ganz normal. Ich kann auch Bilder und Neuigkeiten finden. All das ist hier möglich und wenn ihr jetzt in den Ferien langweilig sein sollte, dann einfach mal hinsetzen, 45 Suchanfragen durchführen. Man kann ja auch äh, nach lustigen Tieren oder so suchen und damit sich die Zeit vertreiben und dabei dafür sorgen, dass weltweit Bäume gespendet werden. Finde ich, ist eine super Sache. Ecosia. Apropos Weihnachtszeit. Draußen wird es ja langsam schon richtig kalt und ich glaube, ich sehe da eine Schneeflocke. Falls du heute auch schon gefroren hast, klick auf Abonnieren und aktiviere die Glocke.